Wir sind die Stadtteilmütter. Eltern, die an unseren Gruppen teilnehmen, unterstützen die allgemeine Entwicklung und die sprachliche Bildung ihrer Kinder im Alltag, auf vielfältige Weise. In enger Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen treffen sich die Eltern wöchentlich in eltern gruppen in Kitas und in Grundschulen. Wir möchten den Eltern Hilfestellung bei der Erziehung bieten, sie in ihrer Erziehungsarbeit, Stärken, ermutigen und bestätigen. Denn Eltern sind die Experten für ihre Kinder. In der Hand in Hand Gruppe treffen sich Mütter mit Kindern bis drei Jahren. Die Gruppe wird auf der Muttersprache und auf Deutsch angeleitet von Fachkräften. Sie spielen und singen miteinander. Im Bereich Kita bekommen die Mütter Themen als Hausaufgaben zum Spielen, Malen und Singen die sie dann zu Hause in ihrer Muttersprache mit den Kindern zusammenüben. In der Kita werden diese Themen dann auf Deutsch behandelt. In den Gruppen der Grundschulen werden die Themen des Heimat- und Sachkundeunterrichts spielerisch zu Hause in der Familiensprache vertieft. Die Stadtermütter sind eine Brücke für interkulturelle Begegnungen durch freiwilliges Engagement.